Bevor wir weitere Installationen am Mainboard durchführen, möchte ich Ihnen einen Überblick über die bislang installierten Teile geben. Das ist der Prozessor. Dieses ist die AGP Videokarte. Hier die Netzwerkkarte. Hier die Soundkarte. Hier sitzt der RAM-Speicher, den wir in den Platz Nummer 1 der Speicherbank eingesteckt haben. Der Anschluss für den Monitor. Und hier der Anschluss für das Netzwerkkabel. Hier sind die Anschlüsse der Soundkarte. Dies ist der Anschluss für diverse Peripheriegeräte und hier die Buchsen für die Klinkenstecker, von Lautsprecher, Mikrofon und Line-In-Verbindung. Im oberen Teil befinden sich die Hauptanschlüsse des Mainboards. Dem PC-Gehäuse beigefügt ist eine Metallabdeckung, die mit ihren Aussparungen genau in die freien Öffnungen eingepasst und verschraubt werden kann. Hier haben wir die Festplatte. Auf der Rückseite sehen wir eine kleine Pinleiste, mit der wir uns nun näher beschäftigen wollen. Dieser Aufkleber zeigt die sogenannten Jumper-Settings. Er zeigt, wie die Festplatte zu konfigurieren ist, abhängig davon, wie viele Festplatten verbaut sind und wie die neue Festplatte eingesetzt werden soll. Das sind die Jumper. Diese werden je nach Systemkonfiguration in die PIN-Leiste eingesteckt. In unserem Fall setzen wir die Festplatte als Master. Sollte Ihr PC nur mit einer Festplatte ausgestattet sein, empfiehlt sich die Einstellung Single oder Master. Eine zweite Festplatte, die nur als Datenpool eingesetzt wird, sollte als Slave konfiguriert werden. Bei moderneren Festplatten mit SATA-Anschluss müssen die Jumper-Settings nicht mehr eingestellt werden. Hier geschieht die Konfiguration automatisch. Nun bauen wir die Festplatte hier in einen freien Laufwerksschacht ein. Beim Einbau achten wir darauf, dass die Seite mit den Anschlüssen frei liegt und die Schraubenlöcher mit dem Gehäuse übereinstimmen. Je nach Gehäusehersteller gibt es verschiedene Arten der Festplattenbefestigung. Es gibt Schubladen mit Schnappverschlüssen, rausnehmbare Halterahmen oder simple Schraubverbindungen wie hier. Jetzt bauen wir das DVD-Laufwerk ein. Hier die Vorderseite. Die Anschlüsse sind auf der Rückseite. Ebenso wie die Festplatte hat auch das DVD-Laufwerk Jumper Settings. In dem hier gezeigten Beispiel fungiert die Festplatte als Masterlaufwerk, da es das Betriebssystem beherbergt. Demzufolge werden wir das DVD-Laufwerk als Slave konfigurieren. Wir installieren das Laufwerk in einer dieser Buchten. Das geht so ähnlich wie der Einbau einer Festplatte. Zunächst entfernen wir die Plastikabdeckung des Laufwerkschachtes. Nun einpassen des Laufwerks. Die richtige Seite zeigt nach oben, damit später das Einlegen der CD-DVD möglich ist. Das Laufwerk ganz einfügen, das Gehäuse auf die Seite legen und das Laufwerk mit insgesamt 8 Kreuzschlitzschrauben fixieren jeweils vier Schrauben pro Seite. Wenn alle Schrauben festgezogen sind, werden wir nun im nächsten Abschnitt alle Computerbauteile verkabeln. Wir beginnen mit der Verkabelung mit dem soeben eingebauten DVD-Laufwerk. Ganz unten ist der Anschluss für das Audiokabel. Hier sehen wir die Jumper, die wir auf die Einsatzart Slave eingestellt haben. Als nächstes haben wir den sogenannten IDE-Anschluss für das breite Datenkabel. Und das ist der Anschluss für das vierpolige Molex-Kabel zur Stromversorgung. Das Audiokabel hier, das das Laufwerk mit der Soundkarte verbindet, stecken wir ganz unten ein. Dieses ist das flache Datenkabel, das mit dem IDE-Anschluss verbunden wird. Den Steg des Steckers mit der Kerbe der Buchse zur Deckung bringen, damit der Stecker passt. Nun den Molex-Stecker einstecken. Auch hier sind Stecker und Buchse so gestaltet, dass ein Falschanschluss nicht möglich ist. Das ist der IDE-Anschluss der Festplatte. Dieser Anschluss ist mit dem Anschluss des DVD-Laufwerks identisch. Bei modernen Computern entfällt diese Anschlussart, da moderne Festplatten mit einem SATA-Anschluss ausgestattet sind und stets mit einem separaten Kabel, mit dem Mainboard verbunden sind. Wie hier gezeigt, gibt es einen anderen IDE-Stecker... in der Nähe der Mitte des Flachbandkabels. Ich kann diesen an die Festplatte anschließen. Hier nochmals zu sehen die Jumper-Settings, die in diesem Beispiel als Master konfiguriert sind. Nachdem wir das Datenkabel und das Molex-Kabel an unsere Festplatte angeschlossen haben... betrachten wir nun kurz den Zwischenstand unserer Arbeit... Hier das Audiokabel, das IDE Flachbandkabel und das Molex-Kabel. Zusätzlich eingebaut wurde hier noch ein Diskettenlaufwerk, wie es in den 1980er Jahren aktuell war, auf das wir in diesem Video allerdings nicht näher eingehen werden. Der Kuli zeigt hier auf das IDE Flachbandkabel und das Molex-Kabel für die Stromversorgung. Im nächsten Schritt verbinden wir das IDE Flachkabel an dem das DVD-Laufwerk und die Festplatte hängen, mit dem Mainboard, den Steg des Kabelsteckers mit der Kerbe der Leiste zur Deckung bringen und den Stecker mit mäßigem Druck auf die Leiste drücken. Etwas links versetzt das Flachkabel eines Diskettenlaufwerks. Soweit sind die Anschlüsse aller Laufwerke fertiggestellt. Jetzt können wir das Hauptstromkabel an das Mainboard anschließen. Es verbindet das kastenförmige Netzteil mit dem Mainboard mittels dieses Steckers, der so gestaltet ist, dass er nur in eine Richtung in das Board gesteckt werden kann. Den seitlichen Clipverschluss einrasten lassen. Jetzt sind wir fast fertig. Im nächsten Video prüfen wir unsere Arbeit, bevor wir den letzten Schliff an unserem PC ausführen.